Wir wurden jetzt gerade zurückgewiesen und ich fand das auch schon ziemlich krass. Das ist scheiße. Anstatt ja. ja. ja. wir zueinander finden, mhm. gehen die Leute direkt auf Distanz. schön, dass ihr am Start seid. Zu einem neuen Video heute mit einem noch nie so einem wichtigen Thema. Zufällig gerade, merke ich jetzt gerade, auf dem alten Bundeswehr-Übungsgelände, das geschlossen wurde inzwischen. Dieses Video und das ist eine ganz klare Ansage gegen diesen Krieg, wir alle haben da keinen Bock drauf, ich habe da keinen Bock drauf und das ist äh, kompromisslos, ein Video gegen das Ganze, aber auch gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung, gegen Hass, der inzwischen hier in Deutschland auf die Russen übergeschwappt sind. Und das scheinen viele leider nicht zu begreifen. Die Russen in Deutschland, das waren unsere Brüder und das sind immer noch unsere Brüder. Die haben da nichts mit zu tun, die haben da selber keinen Bock drauf. Und immer wieder tauchen jetzt Videos auf, man hört selber Sachen. dass Leute Hass erfahren. Und ich möchte die Leute wieder zusammenführen. Ich möchte heute russisch essen gehen, zusammen mit Charo. Wir haben traurige Sachen auch in diesem Video erfahren. Leute haben Angst, Leute haben wirklich Angst. Haben uns deshalb nicht filmen lassen. So, das werdet ihr in diesem Video alles sehen und wir gehen jetzt fressen. Kleine Ansage gleich noch aus dem Dunkeln und dann geht's äh, weiter ins Video zum Essen. Auch eine Bitte unbedingt, mir ist sehr sehr wichtig, eure Meinung, wie ihr das findet, dieses ganze Video. Und auch zu der Thematik gerne eure Meinung in die Kommentare. Weil das Video so wichtig ist, random ein 100-Euro-Gutschein, den ich von allen Kommentaren aussuche, irgendwas pinne ich an. Ähm, als Belohnung, um den Algorithmus nochmal zu pushen, damit das Video viral geht. Und haut ordentlich die Kommentare voll, bitte. Mitten auf dem Kiez am Start. Traurigerweise, ich weiß nicht, wo es zu tun hat. Erster Laden, wo ich war, zu. Zweiter Laden ist so ein kleiner Streetfood-Stand, gar nicht am Start, ist überhaupt nicht da gewesen. Jetzt haben wir hier osteuropäische Spezialitäten. Dann uns da mal ein bisschen reinsnacken. Teigtaschen. Ich liebe Teigtaschen auf den Tod. Mit äh, Fleischfüllung, egal was. Ich liebe das. Jetzt fange ich schon wieder das Stottern an. Sharo wird gleich dazu kommen, dann wenn wir uns hier was reinsnacken. Dann haben wir noch auf dem Programm ein weiteres, gleich mal, normales russisches Restaurant. Muss ich jetzt noch fragen, ob wir da drehen können. Ja, und wir werden jetzt reingehen und dann snacken. Also bevor Sharo kommt, haben ich schon bestellt. Schön Teigtaschen. Ich habe einmal mit Hähnchenfleisch und Pilzsoße. Äh, und dann habe ich hier so dreierlei frittierte Teigtaschen. Ich hoffe, Schau geht damit äh, konform. Voll der Professor mit der Sprache gerade. Wir werden hier schön snacken und euch sozusagen die russische Esskultur ein bisschen näher bringen. Das erste Mal, dass ich wirklich russisch in einem Restaurant auch esse. So, Abo, äh, Grüßen Sie, grüßen Sie! Grüß Sie. So? Ja, wo ist bei dir auch? Alles Besten. Das freut mich! Also, äh, Schauer hat sich bereit erklärt, zu testen, schön was russisches Teigtaschen. Das hört sich sehr gut an. Ja, und ich habe auch schon was von uns bestellt, einfach jetzt noch mit Hähnchen. Äh, ja. Teigtaschen mit Hähnchen und so ein Dreierlei. Mit Pilzfüllung, uh, Was heißt Vegetarisch? Ich glaube Vegetarisch. Ich habe einfach gesagt, mach mir das geilste. So. Mach mal mehr! Hast du schon russisch gegessen, Mann? Einmal nur mit Mäus. Äh? Das war aber Kaukasus dann, ne? Äh, russisch war, war ich noch nicht explizit äh. essen. Von daher würde ich sagen, Bisschen immer. So, Christian, Abuzoni ist auch am Start. Dann Ehringast. Ja. Was ja, ist das Hast du hier schon ein Bierchen bestellt? Oh, das haben die, glaube ich, so. Das ist für Abuzoni, aber im 2 Oh, und da sitzt hier um irgendwo. Nee, nee. <lacht> ja, das sieht gut aus. Ey. Willst du vielleicht nur einmal kosten, Abuzoni? Ja, ich trinke gar kein Bier, aber ich rieche gerne. mal. Äh. Ich würde gerne dazu was sagen, Ja. Guck mal, Leute, ich habe wirklich jede Menge Sünden gemacht in meinem Leben. Gott möge mir verzeihen. Aber was ich noch nie gemacht habe, ohne Scheiß, mhm. ich habe noch nie in meinem Leben Bier getrunken. Oh. Ehrlich? Ehrlich, ich schaff das nicht. Ganz ehrlich, riech mal, das riecht schon gut. Das riecht so leicht süßlich. Oh, das riecht lecker. Am liebsten würde ich jetzt trinken, man macht keinen Mist. Ex-Alkoholiker ja, stiftet der mich an hier. <lacht> der Gastfreundschaft halber müssen wir das irgendwie verschwinden lassen. Muss ich meinen, das ist unangenehm. Das Zeug. <lacht> was sagt ihr so äh, von der Optik hier der Laden? macht das her, ne? Sehr rustikal. Wirklich aber auch sehr äh, bequem und gemütlich, würde ich sagen. Gemütlich, heimisch oder? Ja, ne? gut bürgerlich, ja. kann man auch sagen. Ne? Guckt euch hier die kleinen Häuser an. Was sagt ihr zu den kleinen Häuschen, die da stehen? Sehr süß. Ja, gut, dann wollen wir uns mal den Fokus aufs Essen legen. Genau, wo darf ich mich setzen? Mal auf meinen Schoß im Zweifelsfall. <lacht> <Okay>. <lacht> Wir haben hier jetzt einmal Pegmini. Das ist das, ja. was ich mit Mois zusammen gekocht habe. Das habt ihr zusammen gekocht. Bei Bees Kitchen, genau. Grüße gehen raus auf Mois. Dann würde mm. ich mal sagen, snacken wir einfach mal zu. Das hört sich gut an. Gefüllt mit. Das sind drei verschiedene, einmal mit Weißkohl, einmal mit Champignons und einmal mit roter Und Hier ist Hähnchen drin. Das Hähnchen drin, genau. Mm. Ich glaube mal hier einmal rüber. Und du hast so eine Champignon-Rahm-Soße? Ja. Mhm. mit. Oh, du musst auch sind verdammt heiß. Guck mal, die triefen, die triefen, die triefen. Guck mal hier rein, Leute. Schön würzig. Sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist ziemlich pfefferlastig, ne? Oder was ist das für ein Gewürz da Das Würze? ist Piment. ist auch eine Pfeffersorte. Das ist ja noch mal intensiver von Geschmack. Also ich würde wirklich schätzen, dass das Piment ist. Schön deftig einfach halt, das ist, ne? Mamma mia. Mamma mia. <lacht> die habe ich eigentlich jetzt mit Rotkohl erwischt. Ja, muss mal, muss Die sind geil, die musst du probieren. Hat was sowas wie eine europäische Frühlingsrolle? Ich schwöre die Schau, das wollte ich eben sagen. Hätte ich den jetzt wieder rausgehauen, du hättest gesagt, was willst du von mir? Hätten die Leute gedacht, ich laber wieder nur Mist. Nee, nee. Mhm. Der Rolle labert kein Mist. Wie kommt ihr da drauf, Leute? Guck mal, ein bisschen hähnchen mhm. Ein gutes Gewürz. Hm. Machen wir nicht. Ich muss dir Props geben für diese Videoidee. Wir kriegen ja mit, dass manche Reden oder manche russische Staatsbürger diskriminiert werden, ja, aufgrund ihrer ja, Herkunft. Die können nichts dafür für diesen blöden Krieg, Bitte. sag Bitte. Ja, und ich mal. Ich finde es super, dass du auf die Leute zugehst und zusammen bist. Danke, Ciao. Danke. danke, danke. Ich roll. Props. Sehr stark. Wir wollen alle Toleranz, Akzeptanz, mhm. Nächstenliebe, ja. Und äh, wenn einer auf der Welt durchspielt, kann ich das ganze Land dafür verurteilt werden. Sehr solide Rolle. Und ich will jetzt hier mein Kameramann, weil äh, ich kann es immer nicht ansehen, wenn der äh, Sapper hier Mund Mundwinkel äh, runterläuft. Mhm. Sehr Sehr Hähnchenhack. Geil. Mhm. Also es erinnert mich komisch, weil so ein bisschen noch an Königsberger Klops, hast du schon mal gegessen? Nee, das habe ich noch nicht gegessen, mhm. so integriert bin ich Die noch Füllung, nicht. Die Füllung, ne, erinnert daran, oder Tristan? Mhm. Man vermutet auch irgendwo Kapern da drin. Das sieht nicht danach aus. Nee, aber lecker. Schau, wenn du einfach jetzt dem Essen eine Bewertung geben müsstest, was würdest du geben? Also die sind auf jeden Fall fast genauso gut, wie ich die damals mit Mäus gemacht habe. Ich habe die damals mit Hackfleisch gemacht. Mhm. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Pelmini esse. Das ist ja so ein Gericht, was ich nicht alltäglich esse. Von daher ist das schwierig ich auch Das ist sehr schwer. Da sollte man auch ein bisschen mh. Luft nach oben malen. Ich würde da eine glatte 8,5 geben. Das schmeckt wirklich brutal, Leute. Ja. Wirklich sehr, sehr gut. Das liegt jetzt auch nur daran, weil ich nicht so oft Pelmini mhm. gegessen habe. Ja. Deswegen langsam herantasten rantasten, 8,5 Punkte. Ich gebe trotzdem einfach mal eine neuen, weil ich kein, ich finde da nichts verkehrtes. Ich, ich glaube, das verkehrt. ist einfach.. einfach. Das heißt, ich Nahezu wille. perfekt gemacht. Ich gebe einen aber wir sind uns einig, zwei war sehr, sehr lecker. Mhm. Achla Abo Holle. Habibi. <lacht> so, also, wir sind hier übrigens mitten auf der Reeperbahn gewesen. Hier direkt rechts rein, steht auch dann in der Videobeschreibung. Russische, kaukasische Spezialitäten. Sind wir richtig? Wir wurden jetzt gerade zurückgewiesen und ich fand das auch schon ziemlich krass. Er hat russisches Essen hier. Aber er möchte nicht angefeindet werden. Er hat jetzt schon ganz viele schlechte Kommentare das Internet bekommen. Das ist scheiße. Anstatt ja. ja. wir zueinander finden, mhm. gehen die Leute direkt auf Distanz. Und das mhm. ist scheiße, Leute. So. Wir müssen das in, aus unserem Land wenigstens den Hass rauskriegen und diese scheiß Trennung und, und die Ausgrenzung. Und so. Verstehst du auch nicht. Also ich, ich geh mal höher, sonst sehe ich so aus wie ein Lauch neben der Schau zweimal breiter. Ich danke dir fürs dabei sein, Mann. Er muss das Video jetzt vorbei sein. Er hat trotzdem Spaß gemacht. Oh ja, Rolle ist ja. immer geil, dich zu sehen. ob mit Cam, ohne Camp, ja. im hellen, im Dunkeln. Ich freue mich dich immer zu. Freut mich auch und denk dann, mir den Charon Abo dazu zu lassen, so ein herzensguter Mensch mit geilen Missionen auch, Dank, geilen Missionen. Danke Mission. dir, ich Gerne, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, ciao.